Ähm, bevor wir anfangen zu gucken, nach, wir sind hier so ein euch gleich einmal vor, dann muss denn jeder von euch einmal durchlaufen, das das wenn ihr noch hier okay. was fand, möglichst mit den afa alles, unsere ersten erste Spiele. So Ja, gleiche Höhe, gleiche Schwierigkeit. Dann haben wir nächste Höhe, nächste Schwierigkeit. Äh, hier vom Hauptweg links liegen B in der Höhe. B ist zweite Möglichkeit, die geht in die Leiter und der Einzug von c fakur muss ganz gut. Wie könnt ihr danach selbst denn verkehrt machen? Ja? Ähm, ab 12 ist dieser Parcours, da ist die Leiter hier hinter euch. Da bitte vorher bei uns anmelden und nicht einfach so da reingehen. An den Fakuren selber stehen aber nochmal hin. 3, 1, Quatsch! Ab 15, der den Fakur Da geht die Leiter hier hinten hoch. Auch da bitte vorher bei uns anmelden. Dann müssen wir noch ein paar kleine, kleine Zeiten jetzt hier. Ja, ist auch so mit unserer Schwierigkeit. Gut, dann äh, mache ich euch das Ganze jetzt hier einmal vor. Und, äh, dann könnt ihr los. Dann habt ihr noch die Frage drei Rolle den oh, oh. in den Wenn in hier diese Fläche Kann ich daran hochklettern, das läuft dann wieder mit. Und wenn ich reinfallen würde, würde das hier. Ich nehme mir jetzt hier den Karabiner und mache mir den am Kochradruck fest. Das ist bei euch am Buch, diese rote Schlaufe. Da kommt er hin. Beziehungsweise komme ich auf die Idee, den irgendwo anders einzunehmen. An deinem Bug. Okay. Ich öffnen, häbeln, das, ich das ist der Seite. Alles Okay. Zylinder runterziehen, hebel nach dem kann ich mich hier einbauen. Was ist jetzt die erste Dann fängt er auch an, nicht zu suchen. Ab jetzt bin ich hier so wieder so. ja. Dann darf ich auch hier den am durch abmachen. Vorher bitte nicht. Das Ganze funktioniert nachher runter ja? Umgedrehter umgedrehter Weg. Nicht einfach hier runterklettern wollen, Karabiner rüberführen und hiermit noch nicht festhalten. Erst hier dran festmachen, dann den durch die letzte Führung am Baum runterzuleiten. Ja, oh, ja? ja mit euch, mit Gut, Im auch die Gläber, bitte nicht mehr als eine Person hier auf der Plattform dürft ihr zu zweit. Das heißt, ihr dürft euch auch zu zweit hier in die Zeichen. Dann rolle richtig auf Stahlsein sein aufsetzen. Das ist meine Füße.